Ich think, als käme jemand herein, kann ich ja nie mal von alleine irgendwie ne, aufstehen. wäre ja schon vom kleinen Kind geweckt war, noch am Pen. Was bedeutet das? Also das? Im zu warum lässt er mich nicht einfach schlafen? Ich will doch einfach nur schlafen. Ja, hi und warum Mein Name ist dann die P. Und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage glaube, da wird jetzt immer so ein Trend, dass ich hier äh, mich wecken lasse, ne? Am Anfang eines Parts. Wenn ich vor einem Kampf bin, ne? So, ich habe hier alles erledigt im Sommer. Ich habe... Äh, habe ich gegessen? Gegessen habe ich letztens schon, ne? Im vater Da kann man ja nachgucken, ne? Man kann es ja nachgucken auf der Karte. Wahrscheinlich sind hier wieder neue Sachen respawnt, ne? Nein. Ganz sei Dank. Gut, uh, ja, wir haben hier gegessen, wir haben in der Arena gemacht. Ich habe ein paar Liegestützen, glaube ich, gemacht, um die Stärke meines Charakters zu erhöhen. Ich habe außerdem wieder mit drei Charakteren hier mit äh, in der Arena trainiert, so in Sachen hier mit den äh, mit den Emblemringen, damit die wieder ein paar Sachen lernen konnten. Und diesmal konnte ich sie sogar ausrüsten. Und zwar habe ich hier mit meinen neuen drei Mitgliedern, glaube ich ich habe mir halt irgendwo notiert ja, mit meinen drei neuen Mitgliedern, weil die hatten alle 500 FP, die konnte ich gut ausgeben. Für ihn habe ich zum Beispiel Treffer plus 10 das glaube ich von Sigurd. Ne? So, und dann habe ich Lapis, habe ich mit Marv trainiert, damit sie Schwertagilität 1 bekommt, bisschen mehr Treffer und Ausweich oder nur Ausweich. Ja, Eisenschwert Schwert habe ich hochgeblatt Sie hat Buchpräzision, das ist von Celica. Einige Waffen habe ich hochgelevelt. Ich habe irgendwie so ein komisches ich weiß nicht mehr, wie man die Dinger nennt, wenn man hier die fragmente irgendwie reinpacken kann in Waffen. Und ja, dann habe ich in ihr Messer reingepackt. Und jetzt hat das Messer eine Ausweichfähigkeit von 70 und sie hat eine Ausweichfähigkeit von 70. Ja, sie bekommt von irgendwo anders. What? Ach, das ist schon alles zusammengerechnet. Ne? Ah, okay. So, für die, die nicht wissen, wie Ausweichen funktioniert. Gegner haben normalerweise Treffchancen. zum Beispiel sie hat eine Trefferchance von 139 ne? und ausweichen wird dann minus gerechnet, also treffer minus ausweichen ist 70. Ne? Also 70 139 minus 70, das ist äh, müsste 69 sein. Ne? Das heißt, wenn jemand mit 139 Treffer rumkommen würde, dann würde sie nur zu sie nicht 60 Prozent getroffen werden. Und wenn sie irgendwo noch drin sitzt so wie gesagt, äh, in so einem gebüsch da noch mehr ausweichen gibt dann hat sie noch mehr ausweichen und sie bekommt ja noch einen bonus glaube ich als die wenn sie im gebüsch ist das heißt ja Ausweichchancen sind abnormal hoch das sind bestimmt über 100 das heißt einige leute werden die überhaupt nicht treffen können So, jedenfalls ähm, als ich mit dem bennern hier trainiert habe habe ich natürlich auch bandgespräche freigeschaltet das sind jetzt nichts besondere aber da muss ich mein zimmer wieder gehen rein es war nichts besonderes das sind immer so ein zwei sätze das sind exakt zwei sätze jetzt wo ich darüber nachdenke und ja können wir uns auch mal anschauen ne? wie gesagt ist nichts besonderes aber ich will einfach hier record zitrin und zille kann zum beispiel <lacht> wenn einfach mal seht wie so miteinander interagieren nehme ich an oh, interessant dann du und Sigurd ich glaube er hat voll Panik er hatte voll Panik irgendwie also die Hauptcharaktere von anderen Feinden im Spiel sind eigentlich nur Fanservice, hier. So unglaublich, die Story verstrickt sind die höchstwahrscheinlich nicht, ne? Die sind da wie Pokémon, ne? Pokémon von Pokémon-Trainern. Ja, sie haben trainiert, genau. <lacht> ich habe übrigens nachgeguckt wegen, wie heißt sie mal Hortensia? Und na, sie ist nicht rekrutierbar. Mehr habe ich nicht mehr habe ich nicht. ob sie überhaupt rekrutierbar ist oder irgendwie sowas, ob ich sie irgendwie am Leben lassen musste, was oder ihre Kolleginnen, ob ich die am Leben lassen musste, also habe ich alles nicht nachgeguckt. Ich habe nur, ich habe nur nach äh, am Kapitel irgendwie so nachgeguckt und Ich bin weil ich über verschiedene dinger gestolpert und die meisten von denen sagten: ja, Du kannst sie nicht rekrutieren oder du bekommst nur die vier Charaktere in diesem Kapitel, also Anna und die anderen drei Kollegen. So, also wäre ja fertig, ne? Sind wir ja fertig? Ich glaube, wir sind fertig, ne? Ich glaube, wir sind fertig, ja. Dann gehen wir zur Weltkarte und jetzt nächste Kapitel und sehen mal, was da los ist. Wir müssen, nein, ich habe tatsächlich noch was vergessen. Gott verdammt. <lacht> und zwar habe ich gesehen. Dumm, dumm. So zum sommer Und zwar habe ich gesehen, ich kann was spenden für für Brodia hier dieses neue Gebiet. Für diesen neuen Kontinent, den wir jetzt ja besuchen gehen, ne? und ja, da will ich natürlich da ein bisschen was rein spenden. Das kostet wieder ein bisschen viel, aber so viel Geld brauche ich eigentlich nicht, obwohl ich irgendwie nicht so viel Geld bekomme in diesem Spiel, so wie mir erscheint. Ne? Man kann ja nicht schaden, ja, damit ich hier die ganzen Tiere so mitnehmen kann. Ne? So Spenden Bro, ja, 5000 ist so viel. Ne? Wie soll ich denn jemals am 25. 1000 Gold, so mal ganz locker rankommen. Das ist dann neben dem in ein Spiel Durchgang machbar. Spende für Brodia. So, dafür kriegen wir Eisen, Bandfragmente und mehr nicht. Sofort Belohnung, Nationalkleidung. Ich glaube, die kann man auch mal kurz, boom, abgeben. Alter. Vielleicht schaltet das ja auch irgendwie bald nicht neue Charaktere frei oder so. Ne, wenn wir irgendwie, wenn wir irgendwie hier was äh, spenden, ne? vielleicht, vielleicht ist einer ja nur, vielleicht ist die Quest für anna ja nur verfügbar gewesen, weil ich irgendwas gespendet habe. Ne, Weiß man ja nicht. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll. Von daher, boom, man kriegt ja oder oh, links sich eine Arena oder ist das eine Ruine. Schloss Brodia. Letztes Schloss Level war nicht so gut. Also, es war schon gut, aber es war tough. Kapitel 8 Schloss Brodia. Die Truppen von des Wirmgottes wären einen Angriff der Elysiane ab und erreichen Schloss Brodia. Kann ich jetzt überhaupt hier die Tiere aufnehmen? Aufnehmbar. Ja, jetzt ein bisschen zu spät. Nachdem schon, aber. So, rein da. Wir <lacht> yeah. Gucken wir mal, Der letzte Kapitel war jetzt nicht so schwierig, aber ich habe so für Die Gegner sind schon überlevelt. Wir ne? sind meine Gegner noch, meine Charaktere noch relativ unterlevelt. Habe ich so für aber ich habe auch gar nicht auf die Level geachtet <lacht> im letzten Kapitel von den Gegnern. <lacht> aber die die drei sind uns ja haben sich uns angeschlossen. Und die waren Level 10. Von daher nehme ich an, wir sind oder wir hätten schon längst Level 10 sein sollen und so. 王子はえ、違います。俺は Okay. Er sagt Diamond statt Diamond. Ich wette, der Typ hat roy Ring, weil im Intro macht er irgendwie so ein Feuerangriff. Würde irgendwie Sinn machen, wenn der Roy hätte als Ring, falls überhaupt einen hat. 旅路何 若き獅子の hmm. uh, 部屋でお待ちいただいていたはずで und Diamando. Und Diamando. Diamando. Das heißt, Josuke JoJo Part 4 sagt, Diamando". Das heißt, Diamando. nehmen die, die deutsche Aussprache dann von Diamant im Japanischen. Nehme ich mal an, ne. 神龍様と話が <lacht> ah, <what? lacht> Sieht aus, sieht aus wie eine rothaarige Version von Hektor aus 5M7. Sogar charaktermäßig halbwegs so drauf wieder ja, Mein Sohn hat Probleme. ご協力いただきたいことが俺受け取れてダイヤモンド。地上へ投げあのアルフレッド <laughs> モリオンは気の良さそうな方ですね。イルシオン Einfach so Yubihara, kennt man Ne, was der Fire Emblem 6. Ja, und hiermit haben wir den schlechtesten Fire Emblem Lord aller Zeiten auf unserer Seite. Da war jemand drin. Oh, ich wusste es. Ich habe schon darauf gewartet, bis sie am Kampf beginnt. Ist der eine Typ? Der etwas femininem Ader. Weil Lortensia hat ja einen Pegasus, ne? Na gut. Wer da? Oh. Sie seien Mädels aus dem Intro. Sie hatten Weibern, ich dachte, sie wäre eine Magierin. Ist eine fliegende Magierin dann? Oh Gott. schließlich sich uns an. Es ist nun Frage Zeit. 怖は私たち Erstmal drei Komplimente mal abkassieren. Oh, Das Lord. Oh, das muss live sein. dann lief ich, auch Immer mal seinen Namen aussprechen. Ab mit dem Finger. Okay. Und sie ist die Kronprinzessin. Ne? Das heißt, alle Hauptcharaktere sind irgendwie Kronprinzen und Prinzessinnen. Ne? Okay, habe ich mir schon irgendwie nach. So, besiegen. Oder der Gegner erreicht Gebiet. online oh, nein. Okay. So, was Habe ich jetzt schon Dingens? Nee. Ist er denn? Oh, Diamant. Ah, er hat ihn. So, er ist Level 11. Lord Assistent. Sehr cool. Der Typ sieht krass aus. Diamant und Roy, Meistergrundmann von brolia Seine sein Volk vertraut ihm aufgrund seiner starken aufrichtigen Art sehr. Das Hemd vom Bein. Er widersteht. Er widersteht gegner Angriffe und bahnt sich mit seinem Schwert seinen Weg. So fair Kampf, da. Einheit den Kampf erhalten sie und der Gegner Treffer plus 15 und der Gegner kann einen Gegenangriff ausführen. Was Verhalten sie und der Gegner? Das klingt irgendwie nicht so gut. Wird der Einheit zu Beginn des Kampfes unter 30 sie immer mindestens ein KP uh. hinauswachsen? Vielleicht Level plus 5 war Löwe erlaubt, angefangen bei Ach während während der Verwandlung dann oder was? Oh. Oh, oh, das ist Jetzt noch ein Schwert von emblem oh, Er wurde gegen Lands, nachtrag gegen Äxte. Ja. ja Roy, der schwächste Lord von allen. Im Emblem ist es normalerweise so, die Hauptcharaktere können sich irgendwie ab einem bestimmten Punkt ähm, entwickeln, die Klasse wechseln und so. ne ob oh Gott, eine meister -Axt. Oh, oh neue Charaktere. Jetzt ja, so, sie hat auch ihre Retainers, ihre Leute. Geheim. Oh. So Ja, die sind schon alle Level 11. Ich bin noch Level 8 mit einigen Leuten. Ja, oh, verzerrt. Okay, wow, wer ist das? Zellkopf. der Meister, Meister Exe haben und das ist live. Ja, nur mit roten Haaren Alter. die gehen natürliche Wunden zu kritische Treffer. Ja, die geben normalerweise 30 kritische Treffer. Experten an äh, Distanz aber jetzt im Kampf greift er zweimal an. Oh, nein eines kampfes mit einem gegner mit dem die einheit davor zuletzt gekämpft hat er die einheit treffer plus 20 das sieht schwierig aus der kapitel alt die mysteriöse melancholische prinzessin von loser ihre eisige haltung scheint nie zu schmelzen zerbleiben das im ring des weisen lords enthielt war der aus schloss lithos gestohlen wurde Live ist der Hauptcharakter aus Fire Emblem 5 und ein Charakter im Fire Emblem 4. Und Fire Emblem 4 hatte zwei Generationen im Spiel und er war ein Charakter aus der zweiten Generation. Okay, Prinzessin Ivy ist getreuer, ein attraktiver junger Mann, der nicht aus lucia stammt, spricht frei und offen. Er ist ein Schwertmeister. Level 1, der ist schon eine weiterentwickelte Albneiten. wo da oh für eine Crit Chance 30: Nur 30 hat er keine, aber äh, kommt er nicht kritische Treffer durch die Waffe? So Krit-Waffen geben normalerweise 30. Er hat allgemein nur 30. Jetzt hat jetzt die Einheit den Kampf fügt sie den Gegner im Kampf ausreichend minus 10 zu. Das heißt, der Typ hat mehr oder weniger immer gratis plus 10 Treffer. Zellkopf. Prinzessin, Ives, getreuer, ein rätselhafter Mann, der stets mit seinen eigenen Belangen beschäftigt ist. Der Typ sieht aus, als werde irgendwie kreiert worden mit nur einer Farbpalette. Nicht so ganz. Jetzt zieht der Gegner den Kampf erleidet. Dieser Treffer minus 10. so Und jetzt die Level 11. So, der Typ macht mir Angst. Ich muss den vermeiden. Erledigen. So. Na, das wird auch schon wieder ein bisschen happig. Fällt mir gerade ein, hat sie. Sie schaden durch effektiv Gegner, reduziert den Schaden. Ah, okay. Aber sie ist nicht im Mond, ne? Das heißt, das heißt, Bögen sind effektiv, ne? Obwohl, da war ja gerade eine Katze so. Oh, wir schießen mit deren mit unseren Schützen auf sie, aber sie weicht allen aus. Okay, effektiv gegen Drachen, effektiv gegen Flieger. Rachen. warte mal Marv. hast du nicht irgendwie egal so wen ihr mal alles mit John du hängst immer noch auf Level 7 oben um. wir haben einige verzerrte, hier aber die können wir auch mit Clan erledigen würde ich sagen so ich brauche meine Bogenschützen hier Et Einfach nur wegen Langbogen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Muss ich ihn muss ich ihr noch geben. Na, Anna als Heilerin. Na, Louis, du wirst glaube ich wird bringen. Was haben wir hier noch so alles? oder oh, das ist eine Ballista. Oh, das ist nicht schlecht. Kann sie sich irgendwie heilen? Aber sobald ich sie angreife, geht sie wahrscheinlich voll auf uns los. ne? Okay, Ballista kann man beim Mann mit Schützen und die können dann eine riesige Reichweite hier. Man kann eine riesige Reichweite hier erzielen. Okay, so spät sieht das eigentlich nicht aus. Hier haben wir einen Lanzenkämpfer. Da haben wir Schwertkämpfer. Schwert, Axt und dann, dann, dann. sagen, Butchorn. Ich verstehe immer noch nicht, wie einige von denen immer noch so schwach sind. Ey. So, einer noch so da müssen wir die Embleme ja noch mal austauschen. Okay, wer kriegt denn jetzt sie Jemand mit viel. Bewegung. Hat Eti schon. hätte könnte eigentlich auch Treffer plus so und so viel gebrauchen, ne? Wo sehe ich das Brand level da? Ist noch eins, okay. Ich glaube, unser Schütze sollte am besten ja so viel äh, Reichweite haben, ne? So, dann... Du gibst Clan Celicas, aber oh, die haben schon Bann, Level 6 Egal. Ja, so, Butcheron, du hast gar keinen Ring ausgerüstet. Du kriegst Resistent Glück. Ich muss mal, ich habe vergessen, ich sollte mal mehr von denen ja ausrüsten. Also, Irgendein der wollte ich eigentlich machen vor diesem Kampf, aber habe ich wieder vergessen. Jesus, so. ja, du hast mal war, hast du eigentlich mal? Warum habe ich dir Marv gegeben? Ich werde nie damit. Eine nicht letztens, mal so Mars. Ah, mein Lieblingsschokoriegel. So, und John, du brauchst nicht Dings, du brauchst... Keine Ahnung, was du brauchst. Assistent und Glück, nämlich an. So, und Junaka hat noch keinen, sehe ich gerade. Stärke, Geschicklichkeit, ja. so haben wir eigentlich alle ne? gut. Schwertkämpfer, teils das heißt, wo es Louis ja erreichst du die was ein Eisenschwert, kein Ding. Ich kann ich hier schicken. Ja, ich kann ich da hinschicken dann haben wir ein Eisenlanzenkämpfer Da kann ich Butchron hinschicken. Aber ich glaube, da ist so weit entfernt. Ja, oder einer genau das so weit entfernt. Das also wir schicken, jemand anderen dahin, wie zum Beispiel Alfred. Das reicht auch nicht, oder? Nein. Ah, niemand erreicht den aber oh, warte mal du kannst dahin. nee kannst du nicht Verdammt, niemand kommt dahin hatte ha, okay so wer hat hier noch mal den heilstab pflege und heilung kann du hast heilung genau Gib du mal die Leichtlanze, falls wir treffen müssen. Du gibst mal in den Donner. So, du gibst hier Stahlbogen und Langbogen eisenschwer eisenschwert plus 1, da kann man glaube ich auch jemanden geben, ne? Nö. Diamant könnte da benutzen, ne? Der hat glaube ich Schwerter. Ja, immer mal mit. Man weiß ja nie, ne? Eisnack. Ich bin ziemlich sicher, uns werden nicht die heiligen ausgeben, aber ja, trotzdem. Zweite Heilung geben. Vielleicht blockieren auch noch. So. Alles erledigt. Speichern. Alle platziert. Ja. Los geht's. Wer bist du? Noch ein Charakter. Ich まで運ん 接触ありがとう。<laughs> <トリブリッシュエンバー。laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Der Gemeinde und Emma haben sich an der Gruppe angeschlossen. Und ja, da müssen wir beschützen, ja. Ich weiß. Na ja, gut. wir besiegen. Machen wir doch gerne. Ja, aber noch einen neuen Charakter, Ember, ein zweiter Kavalier <lacht> mit blonden Haaren. Okay, Getreu vom Prinz diamant Sein Begeisterung für Längen und Abenteuer ist grenzenlos. Ja, aber der hat bestimmt noch ein gefährten, ne? noch ein getreuen Meisterland oh. zu wenn Sich keine Einheiten im Umkreis von einem zur, zur Einheit oder ihren Gegner er hält sie Treffer plus 20 und erleidet Ab ausweichen minus 10 im Kampf, ich weiß nicht, ob das gut ist. Hm. Äh, Kavalier ja, mag ich nicht so. Die haben so sind, ja nichts irgendwie perfekt gut. Das sind allen irgendwie ausgeglichen. So, dich packen wir hier hin oder hier hin. Ja, ein, würde ich sagen. Ne? Mit der Eisenlanze reicht er. packen wir dich hier hin, damit du mehr Schaden machst. So, und du hast eine... Aber da wird ich die... ihn konnte ich eigentlich auch hier bewegen. wenn wir verteidigen und Du. dann macht du, Alfred. Oh, wat? Ach, da unten, die Barriere. Alles klar. Äh, was ist eine Figur 6 Er wird echt verlangsamt durch die Eisenlanze. Aber der wird, Ups. aber der ist so oder so nicht stark genug, nicht schnell genug, um die zu doppeln. Na ja, lass mal. So, jetzt hat er mehr Stärke so auch hier hin dann kommen unsere Axtkämpfer zum den Rest kommen wir werden so ich meine ich könnte sie natürlich hier bewegen ne damit sie direkt da reingehen kann aber ich möchte mir halt für den Boss aufwahren wird ja, bestimmt nützlich Hm, was sie hier ein? Ich platziere sie mal hier so mittig, damit sie alle erreichen kann. Oh, du kommst hier ein. Alles klar. Emblem Royce, ausgewogene offensive und defensive Fähigkeiten machen ihn zu einem hervorragenden Frontkämpfer. Die Synchrofähigkeit durchhalten erlaubt eine Einheit, die meisten Angriffe mit 1 KP zu überleben. Die Bündniswaffe Lanzenmeister ist anders als die meisten Schwerter stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte. Die Bündnisfähigkeit hinauswachsen erhöht vorübergehend Level und Werte einer Einheit. Oh. Der der Löwe trifft mehrere Feinde im Blick Richtung des Anwärts. Lässt es Glende im Flammen aufgehen. Hm. Ich meine, das wäre natürlich am besten, wenn wir hier mit ihnen gehen ne seine Anti-Lanzen-Dingens die sprechen ja alle die Wände das kommen die von allen Seiten ja, sind so weit entfernt Au. kannst du sein eigentlich wagen Nein, schaden. Was willst du eigentlich? Oh. Da kommen wir, Leute. Ach klappt schon. Weg zu einem Bogen ein und auf das Feld einer Bläser wird der Befehl abfeuern anwählbar. Bläser fügen um eine hohe Reichweite und Angstkraft und können Feinde enorm Schaden zufügen, bevor sie zu nahe kommen. Sie können jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Schlösser äh, Schüssen abwehren, abfeuern, die sorgfältig geplant werden sollten. So, ich muss aber gerade voll aufs Klo, also entschuldige mich mal ein paar Sekunden, Minuten, Stunden und wieder zurück. So, auf mit voller Blase lässt sich nicht strategisieren. ne, Oder so, ne? strategisieren ähm, gut wir okay das schwer hat mir gesagt ballista hör mal die sind voll krass aber problem hier sind fliegende einheiten die aus irgendeinem grund nicht hier rüber fliegen können habe ich gerade gesehen vielleicht bin ich ja doch sicher dann hier. ja ich würde gerne sehen wie weit ich schießen kann kann sie noch nicht mehr erreichen, aber ich habe das Gefühl, irgendwann bewegt sie sich. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können mit denen ja auch klar kommen ohne die. Weil der einzige der einzige Nutzen von so ballistern ist, dass man damit auf die Dings losgeht, auf die äh, auf die äh, Pegasus Ritter, weil die kann man dann in den meisten Fällen one shotten damit, ne? Aber ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Vor allem nicht, wenn wir Louis ja, haben, welcher ja alles wegdenken kann. Ne? Ja, er dürfte sogar gar keinen Schaden bekommen sich gerade. Hm, ja, zu wenig natürlich. So, wir gehen mit so 14 und 18. Fünf doppelt mich keiner, ne? ne. Ja, 14 und 18, das sind. Und wo kommt er Kommt er in die Verteidigung? Tätigkeit. Ah, von den Kniebeugen? Keine Ahnung. Ne, von dem Essen wahrscheinlich, ne? So, du machst 5 und 9 Das heißt, du überlebst, wenn ich dich hier reinschicke. Ja, machen wir dann. Einer... und oh, das gibt es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht gut. Ah, das war jetzt ein bisschen doof. So, und jetzt macht sie ihn platt. Weil mein Hauptcharakter sie hochballert. Daneben. Okay. Kein Problem. Alles noch gut gegangen. So, dann packen wir dich hier hin. aber oh, warte mal, ihn habe ich vollkommen vergessen. Aber ihn sollten wir eigentlich mit jemand anderen erledigen können, noch ne? Oh Gott, die Trip. Okay. Ich weiß nicht, dass ich mit irgendwie 90 Prozent daneben gehauen habe ab, hm. Okay. So, perfekt da kommt keiner vorbei das heißt wir hauen dich kaputt hiermit perfekt oh. okay und hier sind wir jetzt sie kommen irgendwann hier durch könnt ich kann versuchen ihn ja hier nee, kann ich nicht weil er uns erreicht wind oh, wind effektiv gegen flieger ich habe keinen dabei ich will keine sorgen machen aber das ist ein gutes buch zu haben hm. nee, das können nach hinten losgehen So. Kann ich dich irgendwie erledigen? So, du hast eine Meisterlanze. Du hast eine... Du hast eine Achse, ich gerade. Nein. So, kannst du ihn... Nein, kannst du natürlich nicht. Hm. Okay. Ich könnte das machen. Dann nehme ich erstmal Schaden. Jetzt sehe ich den Grund, warum die Dinger so also nützlich sein können. Du weißt du was? Das ist echt gesagt nicht schlecht. So, ich kann ich wieder hochheilen, kein Ding. So, na, du musst aber auch natürlich erst treffen, ne? Jetzt mit dir aus Anna. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst ihn auch nicht alle gehen können. Nein. Ja, ich könnte. Was hm. seine Verteidigung 10 Ich könnte das machen, eigentlich. Ja, mach mal Roy. Mich den Landsmeister nutzen kann. Meister oh Gott, ach ja, da kommt ja höhere Level. Sag, 42 HP, er hat mehr HP als Wander. Okay, ja, das sind verzerrter, genau. So, ich habe gesagt, ich bin aber immer noch. Schwierigkeiten, okay. Wenn ich hier reingehe, ist gebrochen. Seine Trefferchancen gibt es einfach nicht mal. Überlebst du das? Ja, ne neun Schicklichkeit 10. Oh ja. da so, treffe ihn einfach nur bitte. Ja, schon genug. Danke. Ich bekomme aber auch wenig Erfahrungspunkte. Ne? So. Ah, hier wäre dann so eine so eine großland Lanze nützlich ne? weil er kann nicht zurück angreifen hm. ja, ich verstehe ja, du muss mal den ja dann kommt Eddie in macht den ja Nein, den ja, und ich denke, die anderen Pegasus-Ritter, die machen wir dann fertig mit ihr. Perfekt, so du kannst auf ihn losgehen, aber das wird nichts bringen. Du erreichst nur ihn. Aber du brichst sie nicht. Nur ist eine Verteidigung von 12, 18. Oh ja, er überlebt hat. Wir müssen nicht aber hoch ein, Am besten, okay. Ja, läuft noch eigentlich alles. Oh, du hast eine AP verloren. Da muss ich doch direkt heilen. Ja, gut und so, ne? Was oh. hm, nee, ist in Ordnung, so, ne? Fangen wir nicht mal hier in du überall hingehen kannst. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind die da gebrochen Aber die haben beide Dinger auch kaputt gemacht. Ich dachte, die haben nur einen Weg hier kaputt gemacht. Oh, da kann jemand ihn erreichen. Ja, warte mal, das war gar nicht schlecht. dann habe ich nicht gesehen. Das hätte unschön enden können. Zum Glück war nur er in Reichweite. Nicht auf Diamant losgegangen. Wäre nicht schwach gegen Zack. Alles im Griff noch. Oh, oh ja, alles im Griff. Oh Mann, ein Erfahrungspunkt. Okay, da kommen wir aber noch mehr. Alles klar. So, ich hätte gern wind da wäre nicht schlecht zu haben vor allem gerade in diese situation so aber ich muss erstmal hier wieder kein hammer oder irgendwie so was nein gut so wir machen erstmal solange ich hier eigentlich wieder alles hier ablocke ist eigentlich kein problem ja wir sind deutlich auf ihn. So. Du haust ihn einmal ganz schnell um. Damit du den Windzauber in einen Besitz bekommst. Und dann haben wir was gegen die Pegasus-Ritter. hinterhalten so. Oh, ich dachte, du wärst voll. Scheint nicht. So. Okay, das ist ein bisschen doof, aber. Oh, ich sehe gerade, man kann ja gar nicht runterlaufen. Nein. Er weiß, okay, er kann. Ja, von John muss ich dann aus dem Weg räumen. Aus dem Weg räumen. Ähm... Kann irgendjemand Klamm treffen? Nein, cool. Weil dann kann ich dich heilen. So also kurz davor. So, und ich sehe gerade, du bist ein Axtkämpfer. Das heißt, ich kann ich hier platzieren, damit du nicht auf Jonaka losgehst. Ach, jetzt hätte ich Ihnen das Eisenschwert geben sollen. So, cool. Ja, hier ist sicher. Jetzt brauche ich ein paar Schwertkämpfer hier. Das war ein einziger Schwertkämpfer hier. Jetzt sehe ich auch erst, ob man nur darüber fliegen kann, Mann. ja hat sie Gott hier. Ja, ne? Nein, du hast sie Gott. Komm oh, Mini 9 ja yeah doch fähigkeit und verteidigung was soll ich denn damit du hast eine bewegung von 5 ich bin so ungewohnt dass die nur so wenig bewegung haben 1 2 ein 2 3 4 5 dünnte also hier bin ich sicher dann nein der Achskämpfer geht auf. Nehmen wir so. Normalerweise haben die irgendwie so eine 7 ne? Irgendwie haben die können die sich so, weil nicht sieben Schritte bewegen. Also alles, was ich hier eigentlich machen muss, ist hier nur als blockieren, damit hier nicht vorbeikommen. Oh hat er genug okay hatte nicht irgendjemand hier ein hammer ich meine du kannst ihn offensichtlich nicht benutzen obwohl figur 8 und ein hammer wiegt das sehe ich nicht sieht man ja nicht mann geschicklichkeit 6 geschicklichkeit 3 ich könnte ich da hinstellen mit dem hammer okay Hört, ob das gut ausgeht Sie wird definitiv nicht gedoppelt. Sie hat genau, sie hat genauso viel Geschwindigkeit wie der Axtkämpfer, die Rüstung meine ich. So äh, und damit haben wir eigentlich alles. Gar nicht so schwierig hier. Oh, oh Gott! Aber Okay, jetzt kommen die mir alle so ein bisschen zu nahe in der Mitte. Okay. Kannst du wagen? Ich bin der Drachen Gott, der Würm oder wie auch immer. Warte, gerade der eine Typ bewegt gerade die, die wichtigen Charaktere bewegt. Ja. Okay, sie steht aber noch da. Okay. Cool. Du oh, machst ihn fertig. Oder sie. Verdammt. Das war ein Königschaft, war okay, nicht schlecht. Ich brauche ein paar Leute in der Mitte. Uh. Der Gegner kann sein testament machen. So, Boah, so perfekt hier gerade. Eisenschwert, Eisenachs nichts, was ihnen gefährlich sein könnte. So, mit etwas Glück könnte louis ihn treffen. Hoffentlich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Steht immer noch da. in der Wand. er trifft sogar mit 95. Er hat eine Axt. nicht. Gibt es jetzt hier Waffenreik oder nicht? Und er ist einfach viel zu stark, als dass er sich darum kümmert. Noch mehr Verteidigung, ja. Hier cool. aber Warten erstmal. So, ich habe ein paar <lacht> zu viel Gegner hier in der Ecke, die ich mich So, oh, wow, nichts. Hm. Okay. Wer ja, hat die höchste Verteidigung? Ja, ne. Das könnte ein bisschen hier nach hinten losgehen, aber versucht trotzdem. 60% schärfer da geht schon. Ne? Oh ja. Yeah. Das ist ein Level-Up, das ich von dir erwartet habe. Deiner persönlichen Fähigkeit. wir machen Okay. und noch ein level up cool doch die gewinne sind so lala kann man sich dann noch abwackern oder das war nicht gut ah, du bist ein verzerrter äh... dich kann ich mit Ich möchte sie wahrscheinlich eher in die Mitte haben, aber sie kann sich ja noch mal bewegen. Kann ich sie gerade? Okay, Alfred, du hast die meiste Verteidigung hier, ne? Aber ich glaube, er ist ein bisschen sicherer hier gerade. Okay, außerdem ist er hier jetzt. Okay, der einzige, der noch ihn erreichen könnte, wäre er hier, sie hier. Verdammt. Und sie wird nicht so viel Schaden machen. Er schafft das schon, ja. Obwohl. Ich habe vergessen, er kann ja noch mal angreifen. 23 das wäre 14 28 oh ja er wäre sowas von tot gewesen <lacht> obwohl 14 28 5 oh ja er wäre tot gewesen <lacht> verdammt aber ich glaube glaube ich hier mhm. egal hat irgendwie geklappt So. manchmal braucht man halt ein bisschen glück ne? das ist nicht das wohl man angeben sollte aber manchmal ist es halt so ne so verdammt ich hab jetzt hier vor seinem ding verschwindet wirklich mal hier hin okay okay ne jetzt werden wir mehr in Sicherheit gewesen jetzt auch schon wieder Glück war aber ja jetzt werden wir definitiv in Sicherheit gewesen ihnen hätten wir ja auch noch mit ihnen hätten wir ja auch noch hier die Lanze oder was hast du da So, ich kann ihn ein bewegen der meister oder eine Eisenlanze. ich will sie nicht ich will nicht mit ehrlich gesagt könntest du die meister gebrauchen vielleicht oh, es gibt kein kanto nach dem tauschen so jetzt kommen die beiden namen charaktere charaktere mit namen die machen mir schon ein bisschen mehr angst und ich bezweifle dass wir die rekrutieren können weil die halt die leute von von der einen sind nein schulle ich übrigens immer noch da steht oder fliegt